Hallo, herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Oliver Schirmer. Schön, dass du eingeschaltet hast. In diesem Video möchte ich dir einen kurzen Überblick über die Tools von BuilderAll geben, dass du einfach für dich siehst, welche Tools ja in BuilderAll ja, inkludiert sind. Und äh, dann äh, gibt, gibt es immer die ein oder andere Frage auch, ähm, ja, zum Beispiel, ob man Bilderall gratis testen kann und so weiter. Dann möchte ich dir auch gerne noch eine Seite zeigen, wo du ja die Antworten auf die meistgestellten äh, Fragen findest, sodass du, wenn du jetzt überlegst, mit Bilderall zu arbeiten, dass du, ja, dich vorher ab äh, informieren kannst und dass alle deine fragen beantwortet werden ja ähm, ich möchte aber gleich zu beginn auch sagen wir können beziehungsweise ich kann hier nicht auf ähm, alle tools von All äh, eingehen weil es einfach zu viele sind und wenn ich bei jedem in die tiefe gehen würde dann ähm, ja, würde das den Rahmen hier sprengen, dann werden wir hier Stunden äh, im Video und das soll natürlich nicht sein, deswegen werde ich dir jetzt kurz zeigen, welche Tools es gibt, ich werde kurz ganz, dazu, ganz kurz dazu sagen, was die einzelnen Tools machen, einfach dass du für dich ja, ähm, feststellen kannst, dass ja, wenn du Bilderall nutzt, wirst du unheimlich viel Geld sparen, weil jedes der Tools, ähm, ich zeige dir das mal gerade hier, jedes der Tools, wenn du das einzeln kaufen würdest, dann würdest du hunderte Euros im Monat zahlen und hier kriegst du das im Prinzip für einen Schnapperpreis. Ähm, eine Frage möchte ich aber trotzdem hier beantworten und zwar ist immer wieder so die Frage, ja, ist das alles denn auch auf Deutsch? Ja ist es, du siehst Du kannst ähm, quasi hier alles auf Deutsch einstellen. Du hast auch hier die Möglichkeit, äh, im Support deine Anfragen zu stellen. Du kannst hier dann dementsprechend auswählen. Ja? Du siehst also auch hier deutscher Support. Ähm, du kannst hier einfach auf Deutsch deine Frage eintippen und äh, bekommst dann dementsprechend auch auf Deutsch die Antwort. Ähm, es gibt die Möglichkeit, auch hier äh, Tickets zu erstellen. Ja? Falls du nicht direkt in den Live-Chat gehen möchtest, du findest hier Anwender, äh, du hast Möglichkeiten in der Anwender-Community, deine Fragen zu stellen. Stellen. Es gibt deutsche Tutorials und so weiter und so fort. Also Hilfe gibt es hier genug, du wirst nicht alleine gelassen und ähm, alle Partner, die über mich zum Beispiel Bilderall beziehen, denen stehe ich ähm, ja als äh, Ansprechpartner ebenfalls zur Verfügung, falls es mal irgendwo Schwierigkeiten geben sollte. Gut, kommen wir zu den Tools. Also du siehst, es sind etliche Tools und wenn du jedes Tool einzeln bestellen würdest ja, oder kaufen würdest, dann würdest du hier hunderte Euro monatlich zahlen. Das vereint Bilderall alles in einem Tool. Das heißt, wenn du mit Builderall arbeitest, hast du einen modernen Werkzeugkasten, mit dem du dein Business online bringen kannst und du hast alle Tools drin, die du für ein modernes Marketing brauchst. Und eins kann ich dir auch sagen, seit ich Builderall nutze, sind immer wieder neue Tools dazugekommen. Die bestehenden Tools wurden immer weiter optimiert und verbessert und das ist bei mir, also für, für mich ist das immer ein ganz, ganz wichtiges Kriterium, wenn ich ein Tool ähm, auswähle, dass es nicht irgendwo stehen bleibt, sondern dass es dann dementsprechend auch mit der Zeit geht, ja. So, und du siehst hier auf der linken Seite einmal die Baukästen. Der cheetah site Builder ist im Prinzip dein Webseiten-Baukasten. Da kannst du alle deine Webseiten erstellen. Du hast einen Funnel-Bilder, das heißt, du kannst also deinen Funnel zusammenstellen, mit einem Klick dann quasi veröffentlichen und kannst diesen dann in cheetah site Builder sozusagen äh, einfach nur noch deine Texte ergänzen und so weiter. Und ähm, so baust du dir in windes einen kompletten Funnel auf. Wir haben hier einen chat äh, für die Webseite. Dann entschuldige, dann haben wir hier einen Webinar-Bilder. Hier kannst du zum einen, hast du hier eine Livestreaming-Funktion auf YouTube und Facebook, aber du kannst natürlich auch Evergreen-Webinare erstellen, automatisierte Webinare ähm, kannst du dann einsetzen, wenn du zum Beispiel dein Team ausbilden willst und du hast immer so einen gewissen Standard, äh, ein paar Standardschulungen, dann kannst du diese ähm, ja einfach auch aufzeichnen und kannst diese dann immer wieder automatisiert zu äh, äh, bestimmten Zeitpunkten ablaufen lassen. Also wie du das halt kennst, ganz klassisches automatisiertes Webinar. Ähm, ja, also lässt keine Wünsche offen und du kannst hier beliebig viele Webinare ähm, ja, veranstalten. Das allein ist schon äh, ein richtig dickes Pfund, ja. Also hast du auch hier keine Begrenzung. Dann haben wir hier die E-Learning-App. Das heißt, du hast hier ähm, eine, eine Möglichkeit, deine, deine Online-Kurse zu erstellen. Du ja, kannst also die Inhalte aufbereiten, hast, äh, kannst quasi einen Mitgliederbereich erstellen. Dann haben wir die App-Baukasten oder den App-Baukasten, den Directory-Builder. Dann den builder Out booking kalender ist äh, eins meiner Lieblingstools, ähm, weil du hier dein komplettes Terminmanagement quasi, ähm, ja, automatisieren kannst ja also ähm, wenn du kennst es vielleicht dann ähm, hast du eine Anfrage bezüglich einem Termin dann muss man 15 mal hin und her schreiben bis man dann den passenden Termin gefunden hat hier kannst du einfach den Link zu deinem Kalender weitergeben die der, die Person auf der anderen Seite kann sich den Wunschtermin auswählen du kannst es verknüpfen mit Zoom mit einem Google Kalender oder Kalender den du nutzt ja ähm, musst äh, ich ich persönlich nutze halt den Google Kalender, von daher weiß ich, dass es geht. Und dann kannst du im Prinzip Zoom verknüpfen und hast, ja, dann trägt die Person ihren Wunschtermin ein. Du kannst kostenpflichtige, kostenfreie Termine machen und ja, und dann ähm, läuft im Prinzip im Hintergrund die Magie ab. Ja, alles läuft automatisch. Und du hast die Möglichkeit, dann einfach zum vereinbarten Zeitpunkt den Zoom-Link zu klicken und bist im Zoom-Raum. Das ist die einzigste Aufgabe, die man dann dementsprechend hat. Alles andere wird, läuft im Hintergrund. Also Zoom-Link wird automatisch erstellt und versendet. Kann man alles einstellen. Ähm, ja, tolles Tool. Dann ähm, haben wir hier äh, WordPress. Ja, ganz also einen eigenen WordPress-Blog aufsetzen. WooCommerce dabei. Dann haben wir hier E-Mail und Engagement, also ähm, WhatsApp-Anbindung. Äh, Mailingboss 5.0, das ist äh, komplett eigenständig ständige E-Mail-Marketing-Software, ähm, ab dem Premium-Plan meine ich ähm, sogar unlimitierte Kontakte, also allein das und der webinar bilder sind mindestens schon ähm, das Geld wert, ähm, vom site und so weiter, haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Dann haben wir den WhatsApp-Launch-Manager, äh, MailingBoss, ähm, die alte Version, da MailingBoss 5.0 jetzt erst frisch gelauncht wurde, läuft das hier noch parallel. Du kannst hier äh, deine E-Mail-Adressen anlegen über die E-Mail-Verwaltung und die Postfächer. Ähm, hast also dann auch eigene E-Mail-Postfächer. Äh, Messenger Chatbot, Social Proof Pop-Up hast du wahrscheinlich auch schon mal gesehen. Wenn du auf irgendeiner Verkaufsseite was bestellt hast, dann kommen unten immer solche Blasen, wo dann drin steht, XYZ hat dies auch gekauft vor neun Tagen, neun Stunden. Also, das kannst du hiermit dann auch erstellen. Dann Sidebot ist äh, dabei, Browserbenachrichtigung, Telegram, ähm, SMS-Messaging, ein eigenes CRM-System. Dann haben wir hier den Skriptgenerator. generator mit dem Skriptgenerator hast du die Möglichkeit, ähm, ja, zum Beispiel Verkaufsskripte zu erstellen, die du dann auf deinen Verkaufsseiten einbinden kannst und den Quizbilder. Damit kannst du äh, im Prinzip ja, äh, quasi äh, Quizfragen ähm, veröffentlichen und kannst so äh, oder zum Beispiel Bewerbungsformulare. Ja, kannst also verschiedene äh, äh, Formen von. Ähm, von Quizzen erstellen und hast dann die Möglichkeit, das dann ganz natürlich auch mit deiner E-Mail-Liste zu verknüpfen, kannst darüber Leads generieren. Ja, äh, Dann haben wir hier ähm, Magazinbilder, Mockup Studio, also kannst dann auch für deine digitalen Produkte ansprechende Bilder erstellen oder für deine Videos, wie auch immer, den Fotomanager, dann haben wir ein Video Funnel Bilder ist dabei und Bilder All Video Hosting, auch ein ganz... Ähm, ja, wichtiges Tool. Äh, wenn du zum Beispiel eine Verkaufsseite hast, dann kannst du natürlich das auch über YouTube äh, einbinden. Aber dann hast du halt den Nachteil, dass du dann äh, ja die ganzen Werbung und die ganzen Links in dem Video drin hast. Und wenn man dann draufklickt, ist dann der Interessent von deiner Webseite verschwunden. Und das möchtest du natürlich nicht. Und dann kannst du zum Beispiel hier die äh, Videos für deine Verkaufsseiten oder auch für deine Online-Kurse, wie auch immer, kannst du hier hochladen. Ähm, Design Resource, dann haben wir hier noch Helpdesk. Ähm, ja, also quasi, ähm, ja, wo du im Prinzip die, die Fragen deiner Community dementsprechend beantworten kannst, die zur Verfügung stellen kannst oder wie auch immer du das nutzen möchtest für deine Kunden. Teampartner, etc. url shortener dann haben wir den Funnel Club, den würde ich dir definitiv empfehlen, mit dazu zu buchen. Ist eine einmalige Investition von 179 Euro, aber dafür hast du hunderte Templates und kommen auch immer neue dazu. Das heißt, du kannst also komplette Funnel mit einem Klick einfach importieren, einfach deine Texte abändern, that's it. Ja, Also besser geht es eigentlich nicht. Dann Website-Agentur, das ist jetzt ein Bereich, den nutze ich, habe ich jetzt noch gar nicht genutzt. Dann haben wir den VA-Zugang, sodass du im Prinzip zu all deinen, auf all deine Teampartner-Accounts zugreifen kannst, sofern diese zugestimmt haben und kannst dann dementsprechend den Leuten dort äh, helfen. Sharelogger, den Postplaner, Instagram Autoresponder, einen eigenen äh, Marktplatz, ja ähm, CO1 Patreon report kannst also auch gucken, was du auf deiner Seite noch ähm, suchmaschinen technisch optimieren kannst, Nachrichtensender, Clickmap, dann siehst du wo. Äh, klicken die Leute auf deiner Webseite. Du kannst hier deine ähm, Domains, äh, deine DNS, äh, die die kompletten Einstellungen managen, dann kannst du dir natürlich auch Domain kaufen. Hier haben wir noch die alten Tools. Also, wie du siehst, ich kann das halt jetzt hier einfach nur in diesem Video oberflächlich machen, weil sonst wird es alles viel zu lange. Und ich weiß auch jetzt schon, wird die ein oder andere Frage ja aufgetaucht sein. Und dazu habe ich ja, wie gesagt, in den letzten Tagen mir ja, mal Gedanken gemacht, habe meine Notizen durchgeguckt und habe mal überlegt, was sind denn eigentlich so die Fragen die mir immer und immer wieder gestellt werden. Die habe ich hier mal aufbereitet, ja, sodass du den, also den Link zu der Seite werde ich dir auch unterhalb des Videos verlinken, sodass du da gleich drauf zugreifen kannst. Und sollte eine Frage mal nicht geklärt sein, dann geh bitte ans Ende dieser Seite. Und dort findest du die Kommentarfunktion. Und hier einfach deine Frage eintippen, hier den Haken setzen, Kommentar abschicken und dann werde ich das auch hier beantworten, so dass du. Ähm ja, und das dann ganz das Ganze natürlich dann auch ergänzen, sodass du hier immer ein aktuelles, äh, ja, dass du immer hier die Antworten auf deine Fragen findest. In diesem Sinne würde ich mich jetzt freuen, wenn dir das Video geholfen hat. Ja, ähm, wenn du Bilderall nutzt und wenn du jetzt Bilderall über meinen Link äh, beziehst, dann ähm, hast du einen Vorteil. Du bekommst Zugang zu meinem vip wo ich dir ja alles zeige, was du brauchst, damit du online Erfolg haben kannst. Und ja. Ähm, bekommst du kostenfrei dazu, ja, und ich stehe dir natürlich exklusiv als Ansprechpartner zur Verfügung, ähm, falls du, ja, mal Fragen hast, die dringend beantwortet werden müssen oder einfach äh, nicht weiterkommst, dann helfe ich dir da, genau, ähm, mich würde es freuen, wenn ich dir hier in diesem Video weiterhelfen konnte, wenn das Ganze für dich hilfreich war, lass der Sache doch einen Daumen hoch, da würdest du mich sehr unterstützen und, ähm, ja, teile das Ganze bitte auch mit deinem Netzwerk, man weiß nie, für wen die Infos hier interessant sind. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt maximalen Erfolg, alles Gute und wünsche dir natürlich viel Spaß mit Bilderall und beim Umsetzen deiner Projekte. Alles Gute, ciao, ciao.